Lukas möchte wissen, ob bei den aktuellen Hamsterkäufen die Gefahr besteht, dass uns das Bier ausgeht. Ich bin Christoph und das ist eine Minute Bier. Besteht die Gefahr, dass die Hamster uns das Bier wegkaufen? Nicht wirklich. Erstens, wir haben genug auf Lager. Zweitens, wir können jederzeit neues brauen und abfüllen. Und drittens, der gemeine Feldhamster trinkt gar kein Bier. Wir haben doch alle gerade gelernt. Der ernährt sich ausschließlich von Toilettenpapier. Jetzt aber mal zu den Fakten. Wir haben bei uns derzeit über 50.000 Bierkisten auf Lager. Das sind mehr als eine Million Flaschen. Und wenn die knapp werden, können wir jederzeit unsere Abfüllanlage anschmeißen und mehr als 40.000 Flaschen pro Stunde frisch abfüllen. Und ja, das ist schneller, als Onkel Heinz sie austrinken kann. Das war eine Minute Bier. Ich bin Distelhäuser. Und ihr bleibt bitte gesund!